Es gibt ähm, im Jahr 2048 äh, keine Autos mehr. Die allermeisten Flughäfen wurden geschlossen. Ähm, auch, es, es gibt kaum mehr Lärm. Die äh, Flughäfen sind jetzt irgendwie Orte, wo, wo Freizeitprogramme stattfinden, wo so Landwirtschaften entstehen. Also ich stelle mir das so vor, dass es auf jeden Fall ähm, nicht mehr den Lärm, die Verschmutzung und die Gefahr. Menschen können flächendeckend eigentlich ähm, super funktionierenden öffentlichen Verkehr nutzen und äh, es gibt kollektive Autos, die, die leicht erreichbar sind, die gewartet werden. Einzelne Leute, die über ähm, ja, die bestimmte Machtstrukturen eben äh, davon profitieren, und die Regeln haben, äh, die bestimmt wie gearbeitet und gelebt wird und dann auch die Mobilität das ist dann nicht mehr so, sondern die Gesellschaft bestimmt gemeinsam, ähm, wie sie lebt und sich fortbewegt und wird deswegen auch entscheiden, dass es nicht mehr zu solchen krassen Verkehrsaufkommen kommt. Ich freue mich darauf, dass ich äh, meinen mein Raum verlassen kann, auf in den öffentlichen Raum gehe äh, und, und mich ganz frei sicher und komfortabel bewegen kann. Ich freue mich auf die Zeit, langsam zu reisen. Ähm, Sabbatjahre sind die Norm, auch mehr, mehr Urlaub ähm, und äh, kürzere Arbeitszeiten, sodass ich irgendwie mit dem Segelschiff, mit Passagierssegelschiffe ähm, äh, über den Atlantik fahren kann und ähm, der Weg wieder mehr das Ziel ist. Ich freue mich darauf, dass die Leute frei und ähm, in freier Kooperation miteinander entscheiden können, wie sie die Mittel, äh, die sie, zum, oder die, die sie zum, zum Leben brauchen und für die Kultur, die sie äh, miteinander austauschen, wie sie die Mittel herstellen und wie sie sich die gegenseitig zur Verfügung stellen und das eben relativ frei machen und ähm, sozusagen auch dann die Mobilität, die dafür notwendig ist, nicht so irrsinnig, ähm, äh, Irrational ist, wie das heute ist, ähm, dass irgendwie Früchte, die hier wachsen, über den halben Kontinent geflogen werden. Solche Absurditäten gibt es dann nicht. Also als erstes gehört mal die ungerechte Bevorteilung von Flugverkehr abgeschafft. Es kann nicht sein, dass ziehen. muss äh, Verkehrswesen und Mobilität ernst nehmen und ähm, ja, so also, wie es gerade aussieht, müssen wir das wohl von unten anschieben. aber die Gesellschaft ist schon eine Ecke weiter als die Politik gerade ist. Einfach an diesem omnipräsenten Thema, also Klimawandel, Umweltzerstörung, wir haben nur eine Welt, die Menschen zueinander finden und ähm, quasi, äh, ja, ihre eigentlichen Interessen bewusst werden, nämlich einer intakten Umwelt. Und daran andere eben auch ausrichten. Und auch ein Schritt ist ähm, na, ein kultureller Wandel, also ähm, die coolsten Vögel